Ich war dann in der Altstadt. Moritz hat gesagt: Ja, komm, komm, einfach, zu diesem, komm einfach zu dieser Kirche da. Und wir, kann, also wir, wir haben uns davor als, äh, nicht, nicht gekannt oder sowas so richtig. Und da war das schon irgendwie, ja, also das, war, das war nicht so angenehm dann. Hey, sorry, ganz kurz: Bist du der Moritz? Ich soll hier auf den Moritz warten. Englisch. Ah, are you Moritz? Because I'm I supposed to, to wait for Moritz here at this place. No. Das war mega cool irgendwie. Der Kim hat mich in Heidelberg besucht. Am Anfang war es erstmal ein bisschen schwierig auch, weil ähm, ich musste den halt erstmal mal finden und dann war ich halt in der Altstadt unterwegs und es war gar nicht so einfach, aber also so viele Leute und ich wusste, wer ist jetzt Kim? Ja, also, war nicht easy. Hey, sorry, bist du Kim? Ich suche nee. Kim. Ah, okay. Okay, sorry. Bist du Kim? Ich suche Kim. Du bist nicht Kim. Ah, okay, sorry. Bist du Kim? Ich suche Kim. Bist du Kim? Ich suche einen Kim. Sind Sie Moritz? Ich sollte auf einen Moritz warten. Was heißt du Moritz zufällig? Nee. Irgendwann haben es Moritz und ich dann doch geschafft. Dann haben wir uns äh, getroffen und haben uns, haben, uns, haben uns gegenseitig gefunden. Und dann hat der Moritz einfach angefangen zu äh, erzählen. Er hat einfach mal ein bisschen Zeugnis gegeben. Und das dürft ihr jetzt auch hören, was der Moritz in seinem Leben, in seinem Alltag so mit Jesus erlebt. Viel Spaß. Was wollte ich, wollt ich denn sagen? Was war denn die Frage? Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Das hat mehrere Gründe. Erstmal, wenn ich mir die Natur anschaue denke ich mir, das kann alles kein Zufall sein. Da muss für mich ein Schöpfer hinterstehen. Auch was dann zusammenhängt, was Menschen sich ausgedacht haben. Erfindungen der Geschichte. Wahnsinn, wie kann das möglich sein? Steht da nicht irgendwas Größeres hinter? Ein Bauplan, wie der Mensch gedacht wurde? Je mehr ich mit Menschen zusammen bin, desto mehr denke ich mir auch, hey, sie können meine Bedürfnisse nicht stillen. Mein Bedürfnis nach Geborgenheit, nach bedingungsloser Liebe, nach Annahme. Das kann kein Mensch mir am Ende des Tages einfach vollständig geben. Da muss Irgendwas Größeres sein, wo ich ankommen darf, wo ich wirklich bedingungslos geliebt werde. Und das ist das, was Gott mir schenken kann. Oh, noch mal nochmal, nochmal. Ich erlebe Jesus konkret in meinem Alltag durch Impulse, Gedanken, die mir in den Kopf kommen, wo ich merke, die kommen nicht von mir, sondern wo Gott durch den Heiligen Geist zu mir spricht, wie ich handeln soll. Zum Beispiel saß ich an meiner Bachelorarbeit, viel Literaturrecherche, alles fertig, und dann sitze ich vor dem Inhaltsverzeichnis und habe keinen Plan, was ich machen soll. Ich sitze davor und das Einzige, was wirklich mir noch geholfen hat, war zu beten. Und ich weiß noch, wie ich da saß und auf einmal Gedanken in den Kopf kamen. Bam, bam, bam, so schreibst du das untereinander, so machst du deine Gliederung. Innerhalb von einer Viertelstunde war das Ding fertig und genauso habe ich sie auch abgegeben am Ende. Ich habe mir sagen lassen, dass wir uns jetzt auf einer sehr traditionsreichen Brücke befinden, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, aber die jetzt dann die wurde dann wieder aufgebaut, die wurde wieder aufgebaut und ähm, jetzt ist die ein richtiges Wahrzeichen von Heidelberg. Jetzt hat sich der Kim so als Touristenführer gemacht? So, war, war okay, sag ich mal, ne? War gut. Aber wieder, wieder zurück zu dir, Moritz. Es gab es schon immer die Zeiten, wo es immer mega cool mit Jesus war? Oder gab es noch andere Zeiten? Natürlich gibt es immer Hochs und Tiefs. Es ist wie in der Freundschaft. Wenn ich mit einem guten Freund Zeit verbringe und mich regelmäßig mit ihm treffe, dann bin ich up to date und weiß, was bei ihm geht. Wenn ich aber keine Zeit mit ihm verbringe, dann brauche ich nicht wundern, wenn ich nichts von ihm höre. Oder einfach nicht mit ihm auch innerlich verbunden bin. Ich glaube, wenn ich regelmäßig mit Gott Zeit verbringe, dann prägen seine Gedanken meine Gedanken. Wenn jetzt jemand gerade eine schwierige Zeit hat oder sowas, wie hast du persönlich Gott als Tröster erlebt? Ich erlebe Gott immer wieder als Tröster. In Gedanken, Situationen, Krisen, die ich habe im Leben, wo ich merke, dass er bei mir ist, dass er mich nicht alleine lässt. Weil ich genau weiß, dass er meine Krise nachempfinden kann. Und warum? Weil er am Kreuz die größte Krise überwunden hat. Vielleicht mal ein Beispiel. Ich hatte in der achten Klasse in der Schule echt eine schwere Zeit. Ähm, es war sehr herausfordernd, ich war ziemlich down in der Zeit. Ähm, habe Leute schlecht behandelt, bin schlecht mit ihm umgegangen. Und habe das irgendwann auch echt zurückbekommen. Ja? Und Bis ich das aber irgendwann reflektiert hatte, war es irgendwie auch schon zu spät. Und ich habe dann echt, das Einzige, was ich noch wusste, war irgendwie, dass ich zu Gott ins Gebet gehe und ihn gefragt habe, hey, wie kann ich aus dieser Situation rausgehen, was kann ich machen? Und ähm, er hatte den Impuls, dass ich wirklich offensiv da reingehe und mit Gott aus dieser Phase, aus diesem Problem rauskomme. Und es war eine Herausforderung, es war eine schwere Zeit, aber er hat mich da rausgeholt und ja, mich wirklich in dieser Zeit auch getröstet, nicht aufzugeben, sondern mit ihm voranzugehen. Was, was passiert jetzt noch? Also wir sind jetzt hier gerade bei, ähm, ja, beim Campus Connect Gottesdienst tatsächlich abends, beim Studentengottesdienst. Wir haben das ganz gut cool verknüpfen können, ähm, dass der Kim abends direkt nämlich mit kann. Ähm, da haben wir eine richtig nice Session heute Abend. Ja, wir sind so 90 angemeldete Studenten und Auszubildende, habe ich richtig Bock drauf. Das ist cool, ja. Was bist du jetzt, Eckmann? Cool, äh, ich, ich habe tatsächlich heute Abend die Predigt halten, ja, habe ich äh, die große Ehre. Da ein bisschen ähm, von der Kanzel zu predigen. Ja. Bei uns, ähm, Campus Connect in Heidelberg, ähm, hat Moritz angefangen, damals ähm, bei Start, glaube ich, ihn zum ersten Mal gesehen. Und ich fand es mega stark, wie er da schon die Gruppe geprägt hat, wie er es geschafft hat, die Menschen zu motivieren, zusammen, ähm, ja, einfach daran teilzunehmen, sich in diese Gruppe zu investieren, sich gegenseitig kennenzulernen. Und auch danach dann im Gebetsteam als Gebetsteamleiter fand ich es stark, wie er einfach nicht nur die Organisation übernommen hat und das richtig, richtig krass zuverlässig, sondern auch die geistliche Leitung übernommen hat, ähm, uns angespornt hat, wirklich ehrlich zu uns zu sein, ehrliche und authentische Beter zu sein. und ähm, ja, wir das einfach voll ähm, erleben durften, wie er uns da geprägt hat, wie er dieses Team ähm, geprägt hat und dadurch einfach die gesamte Gemeinschaft. 3, 2, 1, Achso, er sagt ja schon, aber... Läuft! Hey, wir hatten mega nice einen mega niceen Abend, nee, cooler nee. Gottesdienst, geht zu Ende. Wir lassen das Ganze jetzt noch bei einem Bierchen und einem Cocktail in der Bar ausklingen. Und... <lacht> <lacht> warte, warte, warte, warte, Lass laufen, lass laufen, lass laufen. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr sagt, ihr wollt mehr von Campus Connect sehen, dann abonniert den Kanal gerne und klickt auf Like. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Hä, hey, aber du cuttest das doch nicht, hast du gesagt? Doch, das cutte ich schon. Gut. Alles klar, mir ist auch kalt. Ich würde jetzt mein baileys